Die Sicherung und die Sanierung ist die einzige Chance, um diese sehr, sehr schöne städtebauliche Situation zu erhalten. Abreisen geht gar nicht. Das Stadtcafé ist ein Stück Charakter von Schobau. Super, wenn es bleibt. Die Idee einer Jugendherberge in Schobau finde ich speziell sehr gut. Das ist wahrscheinlich eine günstige Lösung. Ich begrüße das sehr. Es ist ein Ankerpunkt für Wirtschaft, für Tourismus. In den vergangenen Jahren ist immer wieder bemängelt worden, dass Chuba keine Übernachtungskapazitäten hat. Gerade mit den Veranstaltungen, die auch rund um den Motorsport stattfinden, dass die Leute in die Nachbarorte oder nach Chemnitz ausweichen müssen. Und in dem Zusammenhang, finde ich, ist das ein großer Pluspunkt für die Stadt. Auch die Sportgruppen sind hierhergegangen nach dem Sport, um noch gemeinsam zu feiern oder zusammenzusitzen und zu spielen. Früher war ich auch ganz vor Alleinstehende im Stadtcafé. Also ich kenne es eigentlich nur als... Tanzgaststätte für meine Elterngeneration. Das Stadtcafé ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt in Turbau. Wir haben uns immer schon sehr bedauert, dass das Objekt zu so verfallen ist und nicht gemacht wird. Sie so, haben uns ja auch privat äh, einiges verbindet mit dem Stadtcafé. Wir haben ja nur äh, vor 40 Jahren, fünf Jahren hier gewohnt. Wir waren jung verheiratet, es gab keine äh, Wohnung. Von meiner Frau, die Großmutter, war die letzte Eigentümerin vom Stadtcafé. Bei ihr haben wir dann als Untermieter äh, gewohnt. Die war dann schon relativ alt, über 80 und sie konnte das dann nicht mehr äh, erhalten, weil Reparaturen äh, anfielen und ich war damals schon äh, ziemlich verfallen. So haben wir das 1977 der Stadt äh, geschenkt dann haben wir das mehr oder weniger alles als Augen verloren. Aber wir haben sehr viel gehört von der liebe Anna, wo sie erzählt hatte. Zum Beispiel war hier 1945 die russische Stadtkommandatur drin. Und die ganzen Mieter und, und, und Bewohner wurden ausquartiert, mussten ausziehen, alles haben und Gut wurde liquidiert, wurde beschlagnahmt. Ich habe ja als Kind schon hierhin gewohnt. Auch bei der meine Eltern haben schon mit der Großmutter in der Wohnung gewohnt und mir dann als... Jung die Ruhe im Erzgebirge ist eigentlich das Schönste und die meisten wissen es gar nicht, wie schön wir es eigentlich hier haben. Augustusburg ist in kleiner Nähe, ist auch sehr schön, das Schloss. Warmbad, Wolkenstein, Schaffenstein sind viele Burgen. Das Kino haben sie ja vor vielen Jahren weggerissen, leider. Es gibt in Schöbau kein Festzoll oder Tanzzoll, wo da auch die Jugend äh, hingehen kann. Es kann. Wo wir jung waren, was sie los war, was sie vier Bands gespielt haben, von Buddies. Und das, Sport. und das ist dann jetzt alles mehr oder weniger nee, nee, gar, nicht. gar nichts. Nee. Wenn hier eine Juchentabake entsteht, dann kommen ja viele von auswärts hierher und gehen dann mit entsprechenden Eindrücken zurück. Chubau als Motorradstadt. Es gibt die Enduro-Klassik jedes Jahr. Es gibt eine Gleichmäßigkeitsfahrt und natürlich rund um Chubau die Enduro-Deutschen Meisterschaften. Gäste sagen ja mitunter, die Power haben nicht Blut in den Adern, sondern Benzin. Auf der kulturellen Schiene, da haben wir vorhin gerade ein Gespräch mit jungen Leuten gehabt, die, die da auch eine ganze Menge Ideen einbringen, denen man vielleicht auch als öffentliche Hand dann die Randbedingungen bieten muss. Das von, von, muss also 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts sein. Und zwar ist das hier der linke Flügel, der Tanzstil. Das ist praktisch Team ja drüben, das äh, Gebäude. Ja, das haben wir in Ehren gehalten. Das ist das einzige Andenken, was uns von dem Stadtcafé äh, geblieben ist. Ja. Tanztiele nannte sich das. Dann steht es auch noch drei Für. Stadtcafé Schubau, Erzgebirge, erstklassiges Lokal am Platze, Inhaber Otto, Löbe. Das war praktisch der Großvater von meiner Frau.